Wir sind Thermobahn! Wenn du auch gerne mit Computer und Technik zu tun hast, zeigen mir jetzt den spannenden Beruf Informatiker. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören die Mitarbeiter zu supporten, entweder im ticket oder per Telefon, dann Server zu verwalten und allgemein zu schauen, dass die Firmeninfrastruktur am Laufen ist. Zu meinem Highlight gehört, dass wir jetzt momentan unsere Infrastruktur neu am Aufbauen sind und ich darum die Möglichkeit bekommen habe, auch selber, selber aufzusetzen. Zu meinen Haupttätigkeiten gehört Software entwickeln und anschliessend ausführlich testen und schnell Lösungen finden. Zu den Anforderungen gehören super Leistungen in Mathe und Englisch, gute Auffassungsgabe und abstraktes Denken. Außerdem müsste ich auch teamfähig sein. Weil es gibt viele Aufgaben, die man auch im Team zusammenarbeiten muss und aufeinander muss Rücksicht nehmen muss. Zu den Benefits gehören auch ein gratis Mittagessen, Firmenausflüge und Homeoffice-Möglichkeiten für Lernende. Supporten, programmieren und im Team arbeiten. Weckt das seine Interessen? Dann machen wir wieder Thermoplan.